Also ich bin, ich bin seit ähm, vier Jahren schon in Deutschland und ich möchte als Anlagemechaniker werden. Weil in Deutschland wenn kann man ähm, denkt, ähm, Zertifikat oder Erzeugnis, also in Deutschland geht nicht. Geht nicht, überhaupt nicht. Also deswegen habe ich entschieden, diesen Bereich entscheiden, damit ich in Deutschland meine bessere Zukunft kann. Jeder muss etwas machen, etwas lernen. Und egal wo ihr kommt, jeder muss etwas lernen. Entweder Schule oder Studium oder also Beruf lernen oder sowas. Wenn ich die Reaktion der Leute mal so sehe, wenn ich sage, dass ich jetzt gerade einen Beruf lerne, in, in dem Alter und in dem körperlichen Zustand hier, dann bekomme ich immer wieder ganz schön äh, aufgerissene Augen zu sehen. Und nach 19 Jahren Sitztätigkeit im Taxi, habe ich dann gesagt, dass es so auch körperlich eigentlich nicht mehr weitergeht. Ja, man, also ich merke, ich brauche mehr Bewegung. Und ich habe mich auch im Taxi nicht mehr herausgefordert gefühlt. Das war dann äh, irgendwo schon für mich relativ langweilig. Und hier äh, fühle ich, dass ich herausgefordert werde. Hier ist viel Abwechslung, hier ist viel Bewegung. Ich finde das ist eine gute Möglichkeit später ein besseres Arbeit zu finden. Und man lernt immer mehr und kann viele Leute lernen und das macht eigentlich Spaß. Ich habe schon ganz viel Erfahrung, aber ich hatte keinen Abschluss. Und natürlich ist es hier schwierig einzusteigen. Also man kann nur hier als Küchenhilfe ohne Abschluss zu arbeiten. Und wenn man viel mehr Erfahrung hat, will man natürlich Gute Arbeit zu haben und ein vernünftiges Gehalt auch. Äh, ist so, dass äh, ich bin schon lange in diesem Beruf und äh, in vielen äh, großen äh, Firmen gearbeitet Obwohl habe ich keinen Berufabschluss. Und da auch habe ich gemerkt, dass es äh, viele Leute die weniger Erfahrung als ich habe, aber die verdienen mehr als ich. Und davor habe ich mich entschieden, den Beruf Abschluss zu machen, um meine Finanzierungssituation zu verbessern. Und ich weiß jetzt, dass ähm, ich auf gut, um dem guten Weg zu meiner Zukunft bin.